So, was machen die? Was machen die denn? Moin moin und willkommen zu einem neuen Video auf Skybound! Heute machen wir mal die Banker Challenge und gehen anschließend in die Warzone Ich hab den guten Dude mal schon angesprochen, wir müssen ihm auf jeden Fall jetzt ein paar Kisten bringen. Ich glaube wir brauchen echt viel Holz, weil 64 Kisten ist auf jeden Fall ja ein bisschen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Holz jemand Scheiße. sollen wir jetzt machen? Holz, Holz, Holz, Holz. Oh, da war Holz drin, ne? Ja. Ich würde sagen, wir stacken uns einfach mal hoch. Warte ich glaube das reicht nicht, wir stecken uns einfach hoch, farmen noch ein bisschen Holz, wenn ihr noch nicht wisst wie ihr mal so einen Seed placed, ihr müsst einfach einen Redstone Block machen, äh, also es müsst ihr einfach in eine Workbench, so, dann kriegt ihr einen äh, Redstone Block, den könnt ihr platzieren und dann könnt ihr dort euren Seed draufsetzen, also ihr könnt so eine seats in der Warzone finden oder auch, ja, in der Warzone oder halt aus äh, uh, ne, hier nicht Ancient Crates, sondern aus hier Ossie-Boxen. Die hier nämlich die ganzen schönen Blöcke abfahren. Ja, gut, wenn man eine Spitzhacke, äh, Spitzhacke, Spitzhacke mit hätte. Sagen wir mal, was so abgeht. yo Bro. Diesmal wissen wir nämlich besser Bescheid. Links klickt da vorne drauf. Haben wir die Chests hier rein. Protection Spells haben wir auch da, Bro. Kein Ding. Was haben wir jetzt? Bringen wir nur 8 Emerald Blöcke. 16. What the fuck haben die das geändert? Ich habe jetzt extra gefarmt. Ach, 16 Diamant. 32 Gold. Perfekt. So. 64 Enderperlen. Oh, das wird problematisch. Perfekt, drei verschiedene Mob-Spawner. Market und wir haben die Challenge beendet. Perfekt, jetzt haben wir auch eine Chest. Hier könnt ihr halt die Chest vergrößern. Dann vergrößern wir die Chest noch. Zack, zack, zack. Ich würde sagen, wir vergrößern die einfach mal ein bisschen. So passt ja, ne? Soll ich hier einfach mal an. Am Rand vom Spawn langlaufen und gucken, ob hier ein Gegner ist. Gucken wir mal. Oh, da ist einer. Nike. Ich weiß nicht welches. Die sind zu so, hoch, High Level. High Level. der nicht. der ist nicht High Level. Ich den töten. Sorry, Bro. So ein Kill dazu. Dann würde ich sagen, ich gehe gleich ich gebe einfach gleich Slash Warzone ein und gehe einfach so los. Wir haben schon 6 files wie ihr sehen könnt rechts. So, jetzt können wir einfach mal Warzone eingeben. So, hier ist doch ein guter Spot, ne? Wir erstmal kurz in die Kisten rein. Jetzt hauen wir uns den Skydrop raus. So. Wo sind die Kisten? Wo sind die Kisten? Da. Ich schaue mal ob ich ein paar Kisten bekomme, ich hoffe mal, aber bei meinem Glück sieht es mal wieder so aus als ob ich echt, oh da ist eine Kiste, Keine Ahnung, brauche ich alles nicht, egal, nehme ich mit, da oben, ne, da oben ist keine Kiste, ich hoffe ich finde dadurch Gegner, weil ich habe extra den Skydrop einfach nur mitgenommen, um damit Gegner aufzuspüren, genau so welche. Da ist zum Beispiel einer, das ein Light Keine Ahnung. Wer das ist. Aber auf jeden Fall. Hä? Keine wer der Typ ist, aber ich will den auf jeden Fall. Den will ich haben. Den will ich haben, den will ich haben. Keine wer die alle sind. So, hi! Oh, scheiße, Mann. Ich habe so lange nicht gespielt. bin ja echt, echt No-Hand. Hi, hi, hi. Nö. Ciao. Hä? Enderbo, hallo? Enderbo, hallo. Lassen wir die mal kämpfen hier. Hier ist doch der Typ. Der hat sich safe ausgelockt. Ne, hier ist er. Ken. Hallo, hallo, hallo. Ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig, wir machen jetzt hier Rage an und dann regeln wir das hier ganz ruhig. Ciao, komm. Der haut hier seine Bad Bombs aber auch die ganze Zeit raus, ne? Und man kriegt richtig schnell Hunger irgendwie, habe ich das Gefühl. Wo bin ich? Wo ist er? Hä? Ist das hier? Ja, den kann ich nicht mehr angreifen jetzt, oder wie? Ist doch der gerade von. <lacht> ist doch der von gerade, Mann. Scheiße. Ja, super. Den kann ich auch nicht mehr angreifen Okay, also dieses neue Combat System gefällt mir auch schon mal gar nicht, kann ich dazu sagen Weil wenn man einmal kurz mit jemandem kämpft, dann kann es doch nicht sein, dass der den sofort irgendwie wegrennen kann Weil der auf einmal im höheren Combat Level ist Oh, shit! sorry, sorry, sorry, sorry, sorry ähm, Ich will nur unbedingt jetzt mal in dem Level aufsteigen, deshalb töte ich jetzt auch alle als ob ich echt keine Gegner gefunden habe hier. Ich habe echt keine Gegner so richtig gefunden. Skydrop-Shard? What the fuck? Ich weiß nicht, was die meinen. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. And welcome. Racer. Das ist ein Racer-Kit. Racer-Rüstung habe ich noch nie gesehen. Könnt ihr mir auch mal schreiben, was das ist. Boah, und diese Dinger habe ich jetzt bei jemand anders in einem Video gesehen. Damit kann man irgendwie, ähm, so ein Beacon oder sowas auffüllen, aber was genau der bringt, wenn man das voll macht, keine Ahnung. Ich werde das vielleicht auch mal machen, wenn ich weiß, wie das alles funktioniert, dann mache ich das auch mal. Was denn für ein Skydrop-Chart? Habe ich jetzt irgendwas verkackt, irgendwie, oder? Keine Ahnung, was die meinen, ich frage nochmal. Ähm... Rip the, the Skydrop Shard. Uh, what did you mean? Hä, was für ein Skydrop Shard? Hab ich jetzt irgendwas verkackt? Scheiße. Rip the Skydrop Shard. There was an Immortal Shard, last Skydrop. And I. Sorry dude. Als ob es jetzt auch Immortal Shards äh, in so einem Skydrop gibt. Heftig. Junge, er hat ja Kill-Aura auf sein Leben. Er hat ja so eine Kill-Aura. Glaube ich nicht. Ich mach mir gleich erstmal einen dicken Stärketrank rein. Dann popp ich den. Let's poppen. Let's poppen. Poppeln, poppen. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, Nicht hier. Nein, nein, nein. Erst ist zu hohes Level. Ha! Ich hätte den Junge wirklich, mit meiner Rüstung bin ich ja so gerippt. Oh, auf jeden Fall Combo noch auf meinem Schwert, hat mir ja jemand gesagt. Das ist auf jeden Fall OP. Okay. Oh nein. Okay, den töten wir noch. Komm. Hat er sich ausgelockt Alles klar, ich bin raus Das war auf jeden Fall sehr komisch Gegner dadurch, ja hier Lone Wolf Oh 2v1 2v1 Egal, soll ich raus? Nicht so gut, oder? Huh? Oh no Oh Leute Oh no Ist nicht so gut Sind viel besser als ich Jo! Aha! <lacht> Sorry, was machen die? Was machen die denn? Soll ich da mitmachen? sagen, das war's jetzt mit dem Video. Tschö